Dass alles gleich sein soll das möchte ich nicht angeklagt sind alle Objektivitätsapostel der Erschleichung logischer Allgemeingültigkeit und nebenbei geht es um die Folge 14 von Hashtag Operation Objektivität der Kategorienbesprechung vom Gleichsatzkanal ich rufe auf den Zeugen Jaspers Karl Zeuge der Anklage Verteidigung keine Ahnung Wir werden sehen. Beweisstück 383 Vergegenständlichung und Klarheit ist dasselbe. Soweit etwas gegenständlich geworden ist, ist es uns klar geworden. Ist es ferner nachahmbar, wiederholbar. Wiederholbar und nachahmbar und lernbar. Ist aber nur das vollständig Vergegenständlichte. Karl Jaspers Psychologie der Weltanschauungen 1971 Seite 442. Ja, was lernen wir daraus? zum wiederholten Mal die Wichtigkeit und Bedeutung von Gegenständlichkeit erst was verknüpft da mit dem Begriff der Klarheit aber zur Klarheit gehört, meines Erachtens, nicht nur, dass etwas gegenständlich geworden ist, sondern wie es gegenständlich geworden ist. Erst dann ist uns etwas klar geworden und ferner nachahmbar, wiederholbar, wiederholbar und nachahmbar. Also, stelle fest, es handelt sich um einen Zeugen der Verteidigung. Aber eben das Argument entkräftet, weil das, worauf es ankommt, nicht angesprochen wird, sondern als Selbstverständlichkeit, zur Selbstverständlichkeit erklärt, wenn auch unausgesprochen. Es wird etwas gegenständlich, schwuppdiwupp aus den Fingern gesaugt und das ist natürlich nicht genug für eine gründliche Untersuchung. Ich rufe auf äh, den Zeugen Karl Jaspers zum zweiten Mal in der folgenden Nummer, der Prozess des Hervorgehens des gegenständlichen A ah, aus dem Unklaren erleben ist ein Schaffen. Ach was. Ähm, Spreche für eine im Sinne des Anklägers ein Schaffen. Mh ist wieder nicht erklärt, worin dieses Schaffen besteht, wie etwas Gegenständliches aus einem unklaren Erleben geschaffen wird. Fällt auch wieder vom Himmel. Es ist nirgendwo. Es handelt sich alles um ein entsubjektiviertes Geschehen. Das Subjekt ist nicht vorhanden der Wille des Subjekts, sein Interesse und sein Streben nach Macht, nach Machen und die Zwecke, auf die es jemand abgesehen hat, die laufen alle so unausgesprochen mit Alles unbefriedigend, wir fahren fort Ein Zeuge der Verteidigung. Jede Wissenschaft bezieht sich auf abgrenzbare Gegenständlichkeit, auf eine abgrenzbare Gegenständlichkeit. Nun gut, aber wie kommt, nach welchen Kriterien wird abgegrenzt? Dann könnte hier eine größere Klarheit geschaffen werden. Aber solange immer nur die, die möchte man sprechen, unsichtbare Hand eines Adam Smith am wirken ist die unsichtbare hand eines urapostels eines ur apostels eines jesus der objektivität die nächste nummer 230 das individuum der ethik ist die person welche den menschen unterscheidet von allem was sache ist Dieses Problem hat jetzt wieder weniger etwas mit äh, dem Problem der Objektivität zu tun äh, Insofern, als es eben äh, unmoralisch ist, Menschen als Objekt, als Sache zu betrachten aber auf der anderen Seite ist der Punkt eben, dass diese Sachlichkeit auch gar nicht möglich ist Menschen werden immer in einem letztlich ethischen Sinn betrachtet wenn überhaupt eben eine Beurteilung zur Debatte steht Und das ist in der Regel oder sinnvollerweise nur in einem moralischen Zusammenhang, weil es eben eine sittliche ethische, einer sittlichen ethischen Ordnung bedarf im gesellschaftlichen, sozialen Zusammenleben, Miteinander und so weiter. Eine Sache Genauso wie ein, ein Ist-Zustand, dass irgendetwas ist, ohne jetzt äh, eine Bezugnahme auf einen Zweck, der erzielt werden soll, ist vollkommen absurd. Der nächste Punkt... <lacht> Der Selbstzweck Nummer 231, Zeuge 231, der Selbstzweck erzeugt und bestimmt den Begriff der Person, den Grundbegriff der Ethik, bloßes Mittel ist die Sache, die als Sache des wirtschaftlichen Verkehrs die Ware ist. Hat jetzt mit unserem Objektivitätsproblem auch weniger etwas zu tun. Wie eben gerade eben schon besprochen, geht es da äh, vielmehr darum, Menschen nicht als eine Sache zu behandeln. Eine, eine Norm wird hier aufgestellt, ein Selbstzweck, aber diese Art von Problematik, die ist dann, findet dann erst in der Ethik statt, aber soweit sind wir noch gar nicht. Das muss jetzt erst dieser ganze sachliche Objektivität, Morast, Sumpf, Schlamm beseitigt werden, um dann eben eine ganz andere Diskussion anzufangen. Eine äh, ausschließlich sinnvolle Diskussion und diese Diskussion um Objektivitäten und logische Allgemeingültigkeiten ist im Grunde genommen ein Kampf gegen, gegen äh, die Herrschaft über die Geister der Menschen. Die Ideologie der Objektivität als Mittel der Regierbarmachung. 387, das verdinglichte Subjekt wird zu einem passiven Wesen, mit dem zu äußeren Zwecken umgegangen wird, es muss auf seinen Status als Persönlichkeit verzichten, ähm, ist eben nur insofern von Bedeutung, als dass eben ähm, eine Objektivität der Person äh, nicht möglich ist und wo eine solche äh, praktiziert wird, äh, handelt es sich um ein, ein Herrschaftsverfahren oder eben äh, ein Unterdrückungsmittel, wie auch immer. Nächste Zeuge, Rickard Heinrich, Grundprobleme der Philosophie. Frei kann das Subjekt nur mit Rücksicht auf den Akt genannt werden, den es vollzieht, und dieser gehört nicht zur objektivierbaren Realität. Ja, jetzt, jetzt äh, schwant mir schon anderes, inwieweit eben... Äh, äh, diese Objektivität etwas mit Freiheit zu tun hat. Nicht jetzt weniger mit der Person, sondern mit Freiheit. Das, äh, dieser Gedanke geht auch auf Kant zurück, wo es irgendwo heißt, äh, wäre das Ding, das Ding an sich erkennbar, äh, so wäre alle Freiheit verloren oder so ähnlich in dem Sinn. Und genau in, in diese Bresche springt jetzt auch äh, Rickards Heinrich. Dass eben äh, gäbe es eine Objektivität und die äh, muss konsequenterweise durchgehend sein, wie, wie gesagt, des Öfteren schon wiederholt, es gibt gibt nicht ein bisschen Objektivität, so wie es äh, nicht ein bisschen tot und ein bisschen schwanger gibt. Und das würde dann eben bedeuten, wenn diese Objektivierbarkeit und das ist letztlich auch so etwas wie eine eine Gleichmacherei, die äh, Verallgemeinerung, äh, die, die die Rolle die die Verallgemeinerung in der Objektivierung spielt, ist im Grunde genommen eine Gleichmacherei und dieses Objektivitätssystem ist im Grunde genommen ein Kollektivismus und dem gegenüber steht dann der Kampf um die Freiheit. Jetzt ist die Verortung total. Ja, so plakativ mal. Ich habe wieder eine Pause gelassen. Da äh, mische ich dann Applaus dazu. Wir fahren fort. Äh, jetzt gibt es wieder ein bisschen Action. Hier äh, visuell etwas geboten wird. Zuerst fahren wir in die Mitte des Geschehens und dann haben wir hier ein Ding und dann ein Bewusstsein. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit diese Markierung sinnvoll ist, aber es ist etwas passiert. Und dann markiere ich gleich noch die Messung vom nächsten Punkt und die Identität. So, ist doch schön. Ein Ding ist weiter nichts als eine konstante Summe von Empfindungen im Bewusstsein. Und diese konstante Summe von Empfindungen, die gibt es eigentlich gar nicht, weil die Empfindungen in der Zeit sind tatsächlich immer andere. Es gibt keine gleiche Empfindung. Also ist eine konstante Summe dann ein Gedankenprodukt, eine, eine Vorstellung eben, eher ein ein Glaube an die Konstanz genau die Konstanz wird jetzt markiert weil die nämlich hier zur Identität passt das ist damit gemeint und schon sind wir bei Punkt 360 Zeuge Richard Hönigswald ein der Verteidigung Messung dient der Anbahnung gegenständlicher Identität da, wir, da diese Messung aber wie wir bereits wissen aus einigen Folgen zuvor bedarf jede Messung Einheiten, sogenannten Messeinheiten, die mehr oder weniger willkürlich geschaffen worden sind, um eines, der, der Erfüllung eines praktischen Zwecks wegen... Und die Frage, die eigentliche Frage ist die, inwieweit eben äh, bei einer Messung, ich glaube Popper hat das mal sehr eloquent ausgeführt, dass diese Punktkoinzidenzien auf dem Maßstab nicht, dass es dazu äh, keine, kein Korrelat in der Wirklichkeit gibt. also. Die Frage ist immer, inwieweit diese künstlichen Einheiten, das gilt auch für Worte, eben auf die Dinge oder beziehungsweise die Realität dann passen, um eben diese Identität, die gewünschte Identität dann zu gewährleisten es ist ja alles es passiert ja alles zu dem zweck dass etwas sicheres dauerhaftes geschaffen wird das verlässlich ist auch anderen menschen gegenüber das ist die grundmotivation und der werden dann alle möglichen theoreme angepasst Und es hat ja alles seine Berechtigung, wie schon des Öfteren erwähnt. Die, der Punkt ist eben nur der, dass es sich hier bei dem ganzen Trara nicht um irgendwelche höheren Erkenntnisse oder überindividuelle an sich äh, absolute Wissen oder Erkenntnisse, Wahrheiten und so weiter handelt. Sondern eben nur um praktische Zwecke, einen Nutzen, der erfüllt wird und das war's dann. Alles, was darüber hinausgeht, das äh, war ja in der Vergangenheit da, also die äh, sogenannte Metaphysik hat ja da alle möglichen äh, Erzeugnisse produziert an Spekulationen, da fragt man sich oder fragt man sich. Was dann, dem wurde dann mit der Erkenntnistheorie dann ein Ende gemacht Mitte des 19. Jahrhunderts, aber das Problem war dann wieder die Psychologie vom Denken zu trennen oder klar abzugrenzen Psychologismus war dann das große Thema, eben, wenn die ganze Logik psychologisiert wurde Und äh, nebenbei wurde immer fleißig darauf geachtet, dass ihm auch die Objektivität erhalten bleibt. Egal um was es sich handelt, da konnten noch so kritische Analysen stattfinden. Am Ende hat man sich dann immer unter dem Weihnachtsbaum Objektivität versammelt. Wo bin ich? Wo war ich? scrolle hier schon wieder durch die Gegend wir kommen zum nächsten Punkt die Nummer 363 Zeuge Höhlingswald äh, erneut Eindeutigkeit gegenständlicher Gegebenheiten ist ein anderer Ausdruck für Gesetzlichkeit ja gut ja gut, jetzt haben wir, ich weiß jetzt nicht, ob wir die, das, das Gesetz äh, schon mit drin haben Das ist nämlich auch ein entscheidender Faktor, um was es hier geht Es geht um Gesetzlichkeit, die ganze Gegenständlichkeit und äh, Wissen und Erkenntnis und so weiter Da geht es darum, Gesetze zu finden wahrscheinlich, aber es ist ein Gesetzeschaffen und diesen Gesetzen hat dann der Gläubige oder Ungläubige zu folgen oder sie einfach anzuerkennen, so einfach wie niemand fliegen kann. Ein Ding ist ein Ding und basta. Diese, diese Atmosphäre der Gesetzlichkeit soll sich verbreiten und den Eindruck erwecken, es würde eine Realität, eine Natur geben, die nach einer berechenbaren Gesetzlichkeit agiert, einer vorhersehbaren. Bekanntes Wissenschaftskredo ist, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das Original im Französisch war, das lautet auf alle Fälle prévoir, irgendwas mit Wissen, um vorherzusehen. Gegenstand heißt Gesetz, mit dem Gegenstand der so irgendwie, äh, man weiß nicht genau woher, aber der Sat dann ist er auf einmal da, und so, so geschieht es auch mit der Gesetzlichkeit. Die ist dann plötzlich, äh, handelt sich um eine Gesetzlichkeit und niemand fragt nach, woher die eigentlich kommt. Wäre da nicht der Gleichsatzkanal in seiner unerbittlichen Strenge? und Gewissenhaftigkeit Ich rufe auf den Zeugen 190 Augustinus Wenn der nicht glaubwürdig ist, dann weiß ich nicht Alle Dinge bedürfen des Namens, dass sie nicht schlüpfrig dem Zugriff entgleiten Denn erst der Name macht das Ding nun, gut, jetzt haben wir so ungefähr 600 in der christlichen Zeitrechnung einen Nominalismus äh, wobei jetzt nicht näher auf, die, auf den Prozess der Namensgebung eingegangen wird der Name, der wird einfach gegeben weiß, wie die Jungfrau zum Kind kam. Also schon klar, der Name, es ist der, das Wort, die Sprache und eben es ist ein allgemeinbegriff dieser Name. Wenn es jetzt nicht irgendeine besondere Erfindung ist, die es noch nie gegeben hat, dann wird man sich in Deutschland dann schwer tun den für einen Nachkömmling äh, am Standesamt äh, eintragen zu lassen. Anders in Amerika, denke ich mal, oder irgendwelchen südamerikanischen Ländern, da, da kannst du... Kind alles Mögliche heißen, aber ich schweife ab. Die Zeit schreitet dahin im Sauseschritt. Die Nummer 226 im Alltagsdenken oder Naiver Realismus. Jetzt werde ich wieder malerisch tätig. Das ist nämlich eine Idee, des vollkommen untergegangen. Das war mal richtig en vogue, die naiven Realisten quasi als vulgär aus der Science Scientific Community auszuschließen. Bis dann gewisse linke Kräfte, die Masse und den Alltag als... Äh, Gegenstand ihres Interesses entdeckten, dann wurde der Durchschnittsmensch dann erwogen, dessen Stimme genauso viel zählt wie die eines hochgebildeten, was weiß ich, also im Alltagsdenken oder naiven Realismus werden die Sinnesqualitäten zu Eigenschaften der Objekte erhoben. Das ist jetzt eine Theoretisierung einer Selbstverständlichkeit mit diesem Objektivismus, der, der die, die soll ich sagen, die einfachste Realisierung der Objektivitätsidee ist eben die, dass Wort und Sache so ganz äh, ohne Problem identifiziert werden. Das ist ein Schaf, das ist ein Hund, das ist ein Tisch, das bringt man den kleinen Kindern bei. Und dementsprechend haben die Dinge dann Eigenschaften. Du gehst hinaus auf die Straße und fragst, ob Dinge Eigenschaften haben, das wird dir jeder bestätigen. Und das ist eben auch die Wurzel dieses Aberglaubens, dieser Religion, der massenhaft verbreitet, im Grunde ein Wahngebilde. Allen Menschen, die sich etwas tiefergehende Gedanken machen, eben das Leben schwer macht diese Masse mit ihren Wahngebilden. Dann haben wir hier nochmal eine Bekräftigung äh, in einer anderen äh, Formulierung. Die Überzeugung von der objektiven Realität der Sinnesqualitäten ist ein Trugbild, äh, also eben ähm, der Glaube, man könnte Dinge einfach nur so sehen, so, so passiv hingenommen, äh, der Sinnesapparat erleidet quasi den, den Eindruck und äh, schwuppdiwupp äh, hat, äh, hat man den Begriff in, im, im Kopf, im Bewusstsein. das Auge schweift, wenn ich hier nur vor mir äh, alle möglichen Gegenstände an die hunderte schätze ich mal, wenn ich das abzählen müsste und ich habe meinen Blick schon so geschult, dass mir eben keine Begriffe in den Sinn kommen das wäre dann erst der Fall, wenn ich jemandem anderen eine Anweisung zu geben hätte, äh, Verzeihung, könnten Sie mir mal eben äh, das Stück Kreide unter, der linken, unter dem linken äh, Lautsprecher geben. Der Erinnerungssound meines digitalen Weckers, sagt man soeben, dass meine Zeit für dieses Mal, für die Folge Nummer 14, Teil 14 der zigfachen Trilogie unter dem Hashtag Objektivität ist nunmehr zu Ende. Ich markiere die Nummer 277, mit dir. das muntere Kategorien besprechen, das nächste Mal wenn weitergeht und sage wie immer, Peace und Out.